Vielen Dank, Herr Bocklet. Als nächstes hat die Abg. Böhm von der Fraktion Die Linke das Wort. Bitte schön. Danke sehr, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, um es gleich voranzustellen, Impfungen bieten den verlässlichsten und den umfassendsten Schutz gegen zahlreiche schwere Erkrankungen. Impfungen immunisieren nicht nur die geimpfte Person, sondern garantieren auch, dass Menschen, die nicht geimpft sind oder nicht geimpft werden können, vor einer Infektion bewahrt werden. Mögliche Nebenwirkungen und Impfschäden stehen in keiner Relation zu den möglichen gesundheitlichen Folgen einer Epidemie, man spricht bei Impfschäden von Häufigkeiten von 1 zu 12 Millionen. Ich kann mich an meiner Jugend ganz gut an die Kampagnen und die Impfungen in der Schule erinnern. Der Slogan war damals, Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Und Mit der Einführung der Impfung ist die Zahl der Erkrankungen dramatisch gesunken, und sie wurde auch damit wurden die Krankheiten auch seit 20 Jahren gibt es keine Kinderlähmung mehr in Deutschland Wurden sozusagen ausgerottet. Das Erfreuliche ist, diese Positionen werden von fast allen Menschen in Deutschland geteilt, von den allermeisten. Wirkliche Impfgegnerschaft kann nach aktuellen Schätzungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nur ca. 3 der hier lebenden Menschen bescheinigt werden. Impfgegnerinnen und Impfgegner sind zwar ein Risikofaktor, aber keine Gefährdung der nach WHO-Empfehlungen erstrebten Impfquote von 95 der Bevölkerung. Also unser Problem lautet nicht in erster Linie Impfgegnerschaft, sondern eher Impfmüdigkeit. Impfmüdigkeit bedeutet, dass angesichts der Seltenheit von Epidemien viele Menschen bezüglich der eigenen Impfungen oder auch die Eltern bei der Impfung der Kinder etwas nachlässig werden. Das ist aber auch kein Wunder. nämlich Im Gegensatz zu den Ziffer 1 im Antrag der SPD und Ziffer 2 beim FDP-Antrag ist es nicht so, dass die Masernfälle in Hessen so deutlich gestiegen sind. Herr Bocklet hat gerade schon einmal darauf hingewiesen. Es handelt sich dabei in den letzten sechs Jahren zwischen 14 und 98 Masernfälle pro Jahr in Hessen. 2018 waren es 38 Fälle. Wobei natürlich jede Masernerkrankung, insbesondere diese, die zu einer schweren Folgeerkrankung führt, eine zu viel ist. Verstehen Sie mich nicht falsch. Deshalb müssen wir Wege finden, um hier besser zu werden. Und Da stellt sich natürlich die Frage, ob das so, wie es gefordert ist, eine Masernimpfpflicht sein muss, die an das Besuchsrecht von Betreuungseinrichtungen und Schulen gekoppelt ist. Die Frage ist, Ist das der richtige Weg ist. Der nationale Aktionsplan zur Elimination der Masern und Röteln in Deutschland benennt zunächst drei Hauptzielgruppen. Das sind die Kinder im Alter von 11 bis 24 Monaten, die 10- bis 17-Jährigen und die Erwachsenen, die nach 1970 geboren wurden. Schaut man sich die zugrunde liegenden Untersuchungen genauer an, fällt auf, dass bei den Kindern, bei den Kleinkindern die zu späte Impfung kritisiert wird. Diese wird oft noch im dritten oder vierten Lebensjahr oder spätestens zum Schuleintritt nachgeholt. Das ist spät, aber erfolgt immerhin. Bei den, also die größere Gruppe, sind die nach 1970 Geborenen, die, da bei dieser Gruppe existiert, oft gar kein genaues Wissen über den eigenen Impfstatus Und Ich denke, diese Gruppe wäre die Gruppe, die wir viel auch in den Blickwinkel nehmen müssen. Diese Gruppe erreichen wir aber mit einer Impfpflicht, die an den Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen oder Schulen geknüpft ist, ganz deutlich nicht, außer sie sind zufällig Erzieherinnen oder Lehrerinnen. Hinzu kommt, der Hessische Städtetag hat damit zu Recht darauf hingewiesen, dass der vorliegende Referentenentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium noch große Leerstellen aufweist. Er führt als Beispiel die Inobhutnahme von Kindern an aufgrund einer akuten Gefährdungslage. Nach der aktuellen Situation, nach dem Entwurf, müsste erst einmal der Impfstatus geprüft werden, ehe die Inobhutnahme erfolgen kann. Aber ich glaube, darin sind wir uns einig, dass das nicht das Ergebnis einer Impfpflicht sein darf. Ein zweites vergleichbares Problem ist, wir sind ja ganz froh, dass er dass der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz eingeführt wurde. Das ist ein richtiger, wirklicher sozialpolitischer Fortschritt. Und so viel Kritik ich auch daran habe, dass dieser Rechtsanspruch nicht immer unbedingt umgesetzt ist, warne ich doch darauf, dass wir diesen Rechtsanspruch auf diese Art und Weise durchlöchern würden und Kinder eventuell aus dem kita ausschließen würden. Ein weiterer Punkt ist, die zweite Masernschutzimpfung soll ja nach zwischen dem 15. und 23. Monat erfolgen. Hieße das nach dem Entwurf? Heißt das, dass jetzt kein Kind unter 15 Monaten mehr in die Kita gehen darf, weil es vorher keinen wirksamen Masernschutz hat? Solche Fragen lässt der Gesetzentwurf noch unbeantwortet. Ich denke vielmehr, dass wir über andere Dinge nachdenken sollten, um einen umfassenden Schutz der Bevölkerung zu erkommen. Ich habe vorhin daran erinnert, wie das in früheren Jahren dank großer Impfkampagnen passiert ist. Da mussten die Menschen nicht zum Arzt gehen, um sich impfen zu lassen, sondern der öffentliche Gesundheitsdienst kam in die Kitas, in die Schulen, aber auch in die großen Betriebe und hat den Impfstatus dort überprüft und hat gegebenenfalls Schutzimpfungen vor Ort verabreicht. Heute sind wir allerdings in der Situation, dass der öffentliche Gesundheitsdienst so ausgedünnt ist und so wenig äh, so zusammengespart worden ist, dass er zu solchen Kampagnen gar nicht mehr fähig wäre. Ich denke, darüber sollten wir reden. Und wenn dies das Gesetz bringen würde, dass der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt werden würde, sodass er wirklich in der Prävention tätig sein kann, und das ist nicht nur das Impfen ein Thema, sondern da gibt es noch andere Themen. Aber hier, das wäre tatsächlich eine wesentliche Frage, die das Land zu beantworten hatte, hier den öffentlichen Gesundheitsdienst auch wieder in die Lage zu versetzen, diese Aufgaben zu übernehmen. Wir sollten auch darüber nachdenken, warum es so schwierig ist, dass es überhaupt gar kein System der Erinnerung an Auffrischungen und an Schutzimpfungen gibt. Wir müssen überlegen, inwiefern es nicht möglich ist, ein wirklich zentrales, aber datensicheres Impfregister zu etablieren, zu dem wirklich nur die Patientinnen und Patienten jeweils den Zugang freischalten können, um den Datenmissbrauch zu verhindern, bevor alle jetzt anfangen, ihren Impfpass zu suchen, der irgendwo verloren gegangen ist. Bedenklich finde ich in dieser ganzen Debatte, dass wir immer mehr Diskussionen haben, eine zunehmende Tendenz haben, mit Zwang gerade im gesundheitlichen Bereich zu diskutieren. Wir haben hier die Zwangsimpfpflicht. Meine Vorstellung ist schlimm, wenn ich mir überlege, wie sie umgesetzt werden würde. Aber da, fehlt, da hoffe ich, dass, mir nicht so viel, dass meine Fantasie dadurch über da den Es gibt auch andere Beispiele. Dass, Ärztinnen z.B., die sich jetzt nicht sofort an die digitalen Online-Netze anschließen sollen, sollen, mit Honorarabzügen von 2,5 bestraft werden. Also, wir haben es mit Strafe und Zwang zu tun. Wenn der Jens Spahn sagt, Datenschutz ist nur etwas für Gesunde, denke ich, das sind Dinge, die sehr bedenklich, und wir sollten nicht anfangen, die Frage des Gesundheitsschutzes und der Vorsorge an Pflicht und an Bestrafung verbinden. Was bedeutet das für Menschen? Wie soll das weitergehen? Meinen Sie wirklich, dass wir damit ein verantwortungsbewusstes Gesundheitsbewusstsein und ein Verhalten erreichen? Es gibt ja auch viel Kritik, gerade aus Medizinerkreisen, auch dass die jungen Medizinstudierenden sind, die sagen, dass sie Bedenken haben, dass diese Impfpflicht eher dazu führt, dass mehr Widerstand zum Impfen stattfindet. Herr Bocklet hat ja auch die Vorsitzenden des RKI und der STIKO genannt. Ich denke, das sind durchaus Bedenken, die man einbeziehen sollte. In anderen Ländern sind die Impfraten zum Teil gesunken, wenn es um die Impfpflicht eingeführt wurde. Es kann ein Mittel sein, die Impfpflicht. Es soll allerdings das Allerletzte sein. Bevor wir sie verordnen, sozusagen, muss das klar geregelt werden, inwiefern wir diesen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit durchführen können und ob das wirklich verhältnismäßig ist. Ich denke, wir sollten viel eher schauen, wie wir dieser beschriebenen Impfmüdigkeit begegnen können. Hier gibt es einige Möglichkeiten, das habe ich aufgezeigt. Ich denke, es gibt weitere, die sollten wir diskutieren. Ich bedanke mich. Das war fast eine Punktlandung, Frau Böhm. Jetzt Nächste hat sich Frau Papst-Dippel von der AfD zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Krankheiten vorzubeugen oder zu verhindern, steht in der Medizin ganz oben. Besondere Beachtung finden dabei berechtigterweise unsere Kinder. Mit dem Antrag der SPD soll ein Gesetzentwurf unterstützt werden, das Masernschutzgesetz mit hin die verpflichtende Impfung gegen Masern. Die FDP sieht dies als Ultima Ratio in 2022. Danke schön. Schutzimpfungen sind grundsätzlich Teil der ärztlichen Vorsorge und sollten vom Fachmann gemeinsam mit dem Impfling individuell beraten und abgewogen werden. Zu bedenken ist, dass eine Impfpflicht das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 2 des Grundgesetzes, einschränkt. Grundsätzlich ist das möglich, siehe die frühere Pockenimpfpflicht. Eine allgemeine Impfpflicht benötigt eine gesetzliche Grundlage, die mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar sein muss. Sie müsste geeignet, erforderlich und angemessen sein. Die Impfpflicht wird als geeignet angesehen, da die medizinische Wirksamkeit der Impfung als belegt gilt. Erforderlich sei sie, weil es keine allgemein B- oder anerkannten milderen Maßnahmen gibt, um die Masern einzudämmen. Die Angemessenheit wird hier jedoch aus gutem Grund eher kritisch beurteilt. Hier muss die Abwägung zwischen einer besonderen Gefahrenlage und der Schwere des Eingriffs gewertet werden. Die Pockenimpfung war bei einer Sterblichkeit von bis zu 30 begründet verpflichtend. Die Sterblichkeit bei Masern liegt bei uns allerdings in Deutschland bei 0,1 das heißt bei einem Promille. Hier ist eine Angemessenheit nicht eindeutig zu erkennen. Ausgangspunkt für die Einschränkung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit muss die Orientierung an Zahlen, Daten und Fakten sein. Frau Dr. Sommer hat es ja auch schon gesagt. Wo ist hier die Referenz für den behaupteten Anstieg der Masernfälle in Hessen? Verfolgt man die Statistiken des Robert-Koch-Instituts zu gemeldeten Masernfällen, dann sieht man die Zahlen für etliche Jahre aufgelistet. Daraus ist ersichtlich, dass die in der Begründung genannte Zahl von 543 Fällen in 2018 sehr deutlich unter den Fallzahlen von 2017 und besonders von 2015 oder gar von 2001 liegen. Nimmt man die Inzidenzfälle, das heißt die Fälle pro 100.000 Einwohner, dann ergibt sich seit 2001 bis heute ein deutlicher Abfall der Anzahl von Masernfällen. Für Hessen habe ich übrigens 25 Fälle im Jahr 2018 gefunden. 2017 waren es wohl 76 Fälle. Ob das geimpfte Personen waren, bleibt dabei offen. Diese Zahlen zeigen keine beängstigende Verschlechterung der Situation in Land und Bund, obwohl es wünschenswert wäre, es hätte diese 543 Masernerkrankungen nicht gegeben. Zur behaupteten Impfmüdigkeit ein kleiner Faktencheck diesmal bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Diese erforscht die Frage der Impfeinstellung über lange Zeiträume und erhebt alle zwei Jahre Daten. Hier heißt es, ich zitiere, der Anteil der Impfbefürworter ist im Vergleich zu den Vorgängerstudien aus den Jahren 2012 und 2014 signifikant gestiegen, der Befürworter. und später Parallel zu dieser Entwicklung ging insbesondere der Anteil derjenigen zurück, die teilweise Vorbehalte gegen das Impfen haben. Als Hauptursache fehlender Masernimpfung haben die Forscher Wissensdefizite genannt. Trotz dieser Defizite, die deutlich auf ein Handlungsfeld hinweisen, sind die Impfquoten in Deutschland seit Jahren gestiegen auf Werte von, ist ein paar mal schon gesagt worden, 97% bei der ersten Impfung. MCV1 und auf 93% bei der zweiten Masernimpfung MCV2. Das weisen die Daten der Schuleingangsuntersuchungen aus. Von einer Impfmüdigkeit kann also zunächst nicht die Rede sein. Dass die Masern lebensgefährlich verlaufen können, ist völlig richtig. Die erfassten Sterbefälle laut RKI und Destatis zeigen, dass in Deutschland seit 2001 ein Säugling und sechs Kinder unter 15 Jahren an Masern gestorben sind. Das sind eindeutig sieben Todesfälle zu viel. Allerdings sind dem Paul-Ehrlich-Institut auch zwei nachgewiesene, das heißt serologisch nachgewiesene, Todesfälle durch Masernimpfung und weitere Todesfälle nach Masernimpfung gemeldet worden. Letztere konnten durch einen Mangel an Daten nicht geklärt werden. Hier sollte dringend eine Verbesserung der Datenlage angestrebt werden, und das Reporting, das heißt, das Melden von Impfnebenwirkungen, sollte ebenfalls verbessert werden. Da geht das RKI glaube ich, von 95 an Underreporting Reporting aus. Der vierte Punkt des SPD-Antrags geht auf die verpflichtende Voraussetzung einer Masernimpfung für den Besuch einer Kita oder Tagespflege ein. Schon 2011 hat der damalige STIKO-Vorsitzende Jan Leidl festgestellt, dass Masern zunehmend im Erwachsenenalter auftreten. Das betrifft mittlerweile über 50 der Fälle. Die Ursachen sind vielfältig. Es ist zu befürchten, dass die sehr geringe Anzahl der ungeimpften Kinder, die durch eine Pflichtimpfung erreicht würden, einer enorm großen Anzahl an masernanfälligen Erwachsenen gegenübersteht. Also muss es eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene geben. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die erste Masernimpfung mit mindestens 95 Schutzwirkung, so wird gesagt, bei den Geimpften zu Buche schlägt. Die zweite Impfung hat nicht Auffrischung oder Verstärkung der ersten Impfe zum Ziel. Sie soll die primären Impfversager sozusagen erwischen. Für die bereits geschützten Geimpften hat die zweite Impfung keinerlei Mehrwert. Die zweite Masernimpfung wird auch laut WHO erst für das Schulalter empfohlen. Begründet ist die spätere Impfung mit dem besseren Schutzergebnis, wie überhaupt der Masernimpfung erst im zweiten Lebensjahr ein guter Erfolg mit langanhaltender Immunität zugeschrieben wird. Eine frühe Impfung wäre bei früher Kita- und Tagesbetreuung sie wäre ja dann verpflichtend, ein weiteres Risiko für höhere Maserninzidenzen. Aus dem Vorgetragenen ergibt sich die Forderung, speziell Erwachsene anzusprechen, wozu es bessere Rahmenbedingungen geben muss. Die Gesundheitsämter sollten finanziell und personell besser ausgestattet werden. Ärzte sollten eine höhere Vergütung für Impfberatungen erhalten. Die Aushändigung des Beipackzettels des Impfserums sollte erfolgen, und für Fragen muss ausreichend Zeit eingeräumt werden. Eine weitere Forderung ist die bessere medizinische Versorgung von Migranten aus z. B. Serbien und Bosnien-Herzegowina. Doch gibt es laut epidemiologischem Bueta des RKI die höchste Neuerkrankungsrate in Europa. Die Problemjahre 2015 und 2017 mit hohen Fallzahlen zeigten deutliche Zusammenhänge der Ausbrüche mit Einrichtungen für Asylsuchende. Laut Aussagen der Nationalen Verifizierungskommission Masernröteln, genannt NAFCO, wurden Ausbrüche in Duisburg mit rumänischen und bulgarischen Migranten, die medizinisch unterversorgt sind, in Zusammenhang gebracht. Hier muss die Politik dringend ansetzen und die Situation besonders der Kinder, verbessern. Zur Impfpflicht kann man in Europa die Erfahrungen anderer Länder zu Rate ziehen. In einigen Ländern mit Impfpflicht sind die Fallzahlen der Masern weit höher als in Deutschland. So zeigt der Verlauf in Frankreich 2019 einen rasanten Anstieg der Fallzahlen genauso wie in Italien. Die Europäische Gesundheitsbehörde, ECDE, hat im Februar dieses Jahres vor einem Anstieg in Ländern gewarnt, in denen die Masern schon als eliminiert galten. In Frankreich waren es 188, in Polen 178 und in Italien 160 Fälle trotz bestehender Impfpflicht. In Deutschland wurden 62 Fälle ohne Impfpflicht registriert. Ein weiteres in Fachkreisen diskutiertes Problem sind die sogenannten modifizierten Masern. Das sind Fälle mit serologischem Nachweis, aber unvollständigem klinischen Bild. Hier kommt es zunehmend zu Fallbeschreibungen unter Geimpften. Aus den hier angeführten Gründen sehe ich eine Impfpflicht als eher problematisch an, die damit einhergehende Einschränkung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit ist abzulehnen. Die AfD kann daher diesen Anträgen also nur teilweise folgen. Danke sehr. Als Nächster hat sich von der FDP-Fraktion Herr Pürsün noch einmal gemeldet. Ihnen verbleibt eine Restredezeit von drei Minuten und zwanzig Sekunden. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte ja klargemacht, dass für die FDP das erklärte Ziel ausrotten von Masern ist. Wenn ich mir jetzt die Reden der anderen fünf Fraktionen so teilweise anhöre, dann frage ich mich, ob das eigentlich wirklich unser gemeinsames Ziel ist und was hier der Sinn der einen oder anderen Rede hier war. Wir haben von der Regierungskoalition gehört, dass das Ausrotten von Masern vorher schon Ziel war, aber beide Vertreter der Koalition haben überhaupt nicht aufgeführt, was überhaupt gemacht wurde. ich will das jetzt mal für die Koalition zusammenfassen. In den letzten fünf Jahren gar nichts. Gar nichts. Der Kollege Bocklet hat die Masernzahlen aus den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016 vorgetragen. Die Zahlen sind bekannt. Die sollte man sich natürlich auch anschauen, und analysieren. Aber wenn Sie diese Zahlen präsentieren, dann auch noch in Kombination mit den Impfquoten von 97, 96, 94 entsteht hier schon der Eindruck, dass Sie das Problem und das Ausmaß, die Gefahr von Masern nicht erkannt haben und auch nicht in der Konsequenz bekämpfen wollen, wie wir es machen müssen. Das ist so. Da hat nämlich auch die Kollegin Dr. Sommer zu Recht darauf hingewiesen, dass die Zahlen, die wir alle kennen, wahrscheinlich zu hoch gegriffen sind, weil teilweise eben nur die Daten von Personen verwendet werden, die man gerade vor sich hat. Wenn jemand zum Beispiel keinen Impfpass dabei hat oder es unklar ist, dann geht er da gar nicht in die Statistik rein. Das heißt, bei dem Teil der Bevölkerung, der gar nicht erfasst wird, sind die Impfquoten sehr viel niedriger. Interessant war auch die Rede von Dr. Bartelt, der eigentlich zum FDP-Antrag gesprochen hat, für den FDP-Antrag geworben hat, gar nicht für den Antrag von CDU und GRÜNEN. Da scheint es ja sehr große Differenzen zwischen beiden Fraktionen zu geben. Deswegen kann ich nur wiederholen, auch hier wird der Kollege Pentz von der CDU mir recht geben, dank des Antrags der FDP gestern kam die Diskussion bei Schwarz und Grün dann äh, gingen sie noch einmal los, und man hat eingesehen, nee, wir wir uns nicht mehr weiter schweigen zu diesem Thema Wir müssen selber etwas vorlegen. Aber, die... aber der Kompromiss war dann, dass die GRÜNEN den Antrag schreiben, aber die CDU zum FDP-Antrag sprechen darf. Das war der Kompromiss. Das ist auch in Ordnung, wenn Sie das brauchen. Wir machen das natürlich jederzeit jederzeit gerne wieder. Und dann auch noch einmal Richtung Kollege Bocklet. Ja, die Zahlen sind nicht sehr hoch, aber das Niveau an Masernfällen, was wir in Hessen oder was wir in Deutschland haben, ist zehnmal so hoch wie das, was die WHO anstrebt. Das heißt, wir müssen uns um 90 senken. Das ist eine wichtige Aufgabe, unser erklärtes Ziel. Und da hilft es nicht, wenn man die Situation relativiert. Deswegen wird es darauf ankommen, ob der Staatsminister Klose endlich hier etwas macht im Lande Hessen. Dankeschön. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Klose das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit dem wichtigsten und deshalb sehr grundsätzlich beginnen, weil ich mir wirklich wünsche, dass von dieser Debatte auch ein Appell ins Land hinausgeht. Impfungen schützen vor vielen ansteckenden Krankheiten. Es gibt mittlerweile sogar spezielle Impfungen, die vor der Entstehung einer Krebserkrankung durch besondere Keime schützen können. Deshalb gehören Impfungen zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die der Medizin überhaupt zur Verfügung stehen. Deshalb müssen wir gemeinsam alles dafür tun, dass die Impfquoten wieder steigen. Damit auch das gleich gesagt ist, ja, auch eine Masernimpfpflicht für Kinder, wie sie die Bundesregierung plant, kann dazu einen Beitrag leisten. Es nützt aber gleichzeitig auch nicht, so zu tun, als sei das eine Banalität. Wir reden wurde jetzt auch schon mehrfach gesagt, immerhin von einem Grundrechtseingriff, der bestens begründet sein muss. Darauf haben sowohl der wissenschaftliche Dienst des Bundestages als auch der deutsche Ethikrat und das Robert Koch Institut ja explizit hingewiesen. Hohe Impfquoten sind aber nicht nur für den Einzelnen wichtig. Sie sind auch wichtig, um Personen zu schützen, die selbst nicht geimpft werden können, beispielsweise Neugeborene oder Menschen die aufgrund einer Erkrankung ein geschwächtes Immunsystem haben. Sie können sich nämlich nicht selbst schützen. Sie sind darauf angewiesen, dass wir mit den Impfquoten besser werden. Und ein drittes übergreifendes und wichtiges Ziel kommt hinzu, und das will ich ausdrücklich bekräftigen. Durch ausreichend hohe Impfquoten können Krankheiten sogar ausgerottet werden. Dieser beachtliche Erfolg ist ja beispielsweise bei den Impfungen gegen die Pocken gelungen. Und deshalb will ich ganz bewusst auch von dieser Stelle hier an die Hessinnen und Hessen appellieren, greifen Sie sich Ihren Impfpass. Wer nicht mehr weiß, wie er aussieht, so sieht er aus. Ich habe ihn noch. Bei mir immer vermittelt worden, ist, wie wichtig das Impfen ist. Deshalb habe ich diesen Impfpass noch, beginnend mit dem Tag nach meiner Geburt mit der Tuberkuloseimpfung. Schauen Sie nach, wie lange die eine oder andere Impfung her ist. Nehmen Sie Ihren Pass mit zu Ihrem nächsten Arztbesuch, und lassen Sie Ihre Impfungen auffrischen oder erneuern. Sie schützen damit sich selbst. Sie tun aber auch etwas für die Gemeinschaft, in der Sie leben. Meine Damen und Herren, gerade bei einem Thema wie diesem, das die Gesundheit aller Menschen betrifft, ist es besonders wichtig, mit Ruhe und Besonnenheit zu agieren. Niemand stellt infrage, dass geimpft werden soll. Die Frage, vor der wir stehen, ist vielmehr, wie wir den Impfschutz für alle Kinder erhöhen und vor allem auch, wie wir die nicht geimpften Erwachsenen erreichen. Denn gerade dort sind die Impfquoten dramatisch niedrig. Es geht also um die Frage, wie wir dieses Ziel am besten erreichen. Deshalb nutze ich diese Gelegenheit heute sehr gerne, um Ihnen darzulegen, was wir in Hessen mit unserer integrierten Landesimpfstrategie ILIS für einen verbesserten Impfschutz konkret tun. Wir werden vor allem die Beratung in allen Lebensphasen intensivieren. Bausteine dazu sind beispielsweise mehr Beratungen und Impfpasskontrollen regelmäßig auch in höheren Schulklassen und nicht nur bei Schuleingangsuntersuchungen. Das Schaffen von Anreizen, damit Ärztinnen und Ärzte auch in den Betrieben Ihre Patientinnen auf Impfungen hinweisen und sie dafür sensibilisieren. Das breitere Streuen des Impfgedankens durch gezielte Öffentlichkeitskampagnen und Medienpräsenz. Unser Ansatz ist also ein struktureller und es ist ein nachhaltiger, um die Impfquoten gerade der besonders kritischen Gruppen wirklich zu erhöhen. Um diese Maßnahmen zu diskutieren und auch in die Breite zu tragen, habe ich am 24. April die Landesarbeitsgemeinschaft Impfen konstituiert. Sie berät uns in allen impfrelevanten Fragen. Sie diskutiert und unterstützt die weitere Entwicklung der hessischen Impfstrategie. In dieser Arbeitsgemeinschaft sind insgesamt 17 Institutionen und Verbände, die mit dem Thema befasst sind, als ständige Mitglieder vertreten. Denn das Thema Impfen muss wieder viel tiefer in das Bewusstsein der Bevölkerung, aber auch im Bewusstsein der impfenden Ärztinnen und Ärzte verankert werden, um die Impfquoten wirklich und dauerhaft zu erhöhen. Mit den Maßnahmen dieser Landesimpfstrategie wird diese dringend nötige, zielgruppenspezifische Beratung für alle Lebensphasen bis ins hohe Alter endlich etabliert. Wir fangen dabei auch nicht bei Null an. Bereits in den vergangenen Jahren sind in Hessen Maßnahmen ergriffen worden, um die Impfquoten für Masern und andere Erkrankungen zu steigern. Ich möchte hier insbesondere das Kindergesundheitsschutzgesetz nennen, durch das seit Januar 2008 alle Eltern in Hessen verpflichtet sind, ihre Kinder in vorgegebenen Rhythmen zu den Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 zu bringen. Die Impfberatung ist ein obligatorischer Bestandteil der U-Untersuchung. Auch bei Aufnahmen in eine Kindergemeinschaftseinrichtung müssen die Eltern eine Bescheinigung über die durchgeführten Impfungen vorlegen oder eine schriftliche Erklärung, dass sie diese nicht wünschen. Um das auch einmal in Relation zu setzen. Durch die Maßnahmen der letzten Jahre wurde immerhin erreicht, dass Hessen bei den Impfzahlen, die bei den Schuleingangsuntersuchungen erhoben werden, im Ländervergleich im oberen Drittel liegt. Das reicht uns noch nicht, aber es gehört eben auch zur Wahrheit. Eine der wichtigsten Grundlagen, das wissen wir aus allen Befragungen, eine der wichtigsten Grundlagen für diese Entwicklung ist die vertrauensvolle Beratung, insbesondere durch die Kinderärztinnen und Kinderärzte. Und dennoch liegt die Quote für die nötige zweite Masernimpfung bei den Kindern der Einschulungsjahrgänge unter 95 Diese 95 sind aber eine ganz wichtige Zahl. Sie sind jetzt auch schon mehrfach gefallen. Denn ab einer Quote von 95 sprechen wir von der sogenannten Herdenimmunität, die dann eben auch ungeimpfte Menschen schützt. Für ältere Kinder und auch Erwachsene liegen keine Impfquoten vor, weil es keine flächendeckenden Erhebungen gibt. Es gibt aber Studien, die nahelegen, dass hier die Impfquoten deutlich unter 95 liegen. Bei der ersten Impfung gegen Masern erreichen wir noch 97,1 Das heißt, dass wir es nach unserer Auffassung nicht mit einer generellen Impfmüdigkeit zu tun haben, sondern eher mit einem zu geringen Bewusstsein für die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen und für die auch in höheren Lebensaltern durchzuführenden Impfungen. Denn der größte Teil der von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Auffrischungsimpfungen für viele impfpräventable Erkrankungen unterbleibt, weil die Impfung entweder vergessen wird oder Erwachsene bei Arztbesuchen nicht routinemäßig an notwendige Impfungen erinnert werden. In den letzten Jahren sind deshalb die Masernfälle vor allem auch im Erwachsenenalter aufgetreten. Und deshalb bleibe ich dabei. Unsere größte Herausforderung sind die vielen Erwachsenen, die nicht hinreichend auf ihren Impfstatus achten. Und genau diese Gruppe ist besonders im Fokus der integrierten Landesimpfstrategie. Ich will da ausdrücklich sagen, Ich glaube, dass sich unsere Landesimpfstrategie und das Masernschutzgesetz des Bundes sich gut ergänzen können. Das Gesetz hat allerdings ein sehr viel spezifischeres Anliegen. Es konzentriert sich auf den Schutz vor Masern, und sein Fokus liegt eindeutig bei den Kindergemeinschaftseinrichtungen und dem medizinischen Personal. Und ja, die Regelungen, des vorgelegten Gesetzentwurfs mit seiner Impfpflicht können dazu beitragen, die Masern einzuhegen und besonders sensible Bereiche wie Krankenhäuser besser vor Ausbrüchen dieser Krankheit zu schützen. Ich wünsche mir das wirklich. Die Impfpflicht kommt. und Wir freuen uns, dass der Bund einen Weg gefunden zu haben glaubt, die verfassungsrechtlichen Hürden zu nehmen, die er beispielsweise auch die Kolleginnen und Gesundheitsministerinnen Rheinland-Pfalz und Niedersachsen oder der bayerische Ministerpräsident gesehen haben. Sie sehen also daran, es ist jetzt keine parteipolitische Auseinandersetzung, auf der wir uns da bewegen. Gleichzeitig bin ich wirklich gespannt, wie die Regelungen des Bundes umgesetzt werden sollen. Hier hat sich ja jüngst gerade der Hessische Städtetag skeptisch gezeigt, weil wir die Kommunen dazu natürlich brauchen. Ich bleibe aber dabei, das Gesetz des Bundes alleine wird nicht ausreichen. Ich würde mir wünschen, dass der Bund eine solche Kampagne, wie wir sie vorhaben, auch bundesweit auf den Weg bringt, denn das würde die Schlagkraft ganz sicher steigern. Erstens besteht das Problem zu niedriger Impfquoten nicht nur bei Masern, auch wenn diese Krankheit die Debatte derzeit dominiert, und zweitens ist es wichtig, die gesamte Bevölkerung im Blick zu haben. Eine allgemeine Impfpflicht für alle von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen hat verfassungsrechtlich und ethisch hohe Hürden. Und übrigens danach, nach einer allgemeinen Impfpflicht für alle und für alle impfpräventablen Erkrankungen hatte mich die dpa im Gespräch am 1. April 2019 gefragt. Herr Minister, kommen Sie so langsam zum Schluss. Die Redezeit ist abgelaufen. Für uns als hessische Landesregierung ist vordringlich, die Impfquoten für alle Erkrankungen, denen man durch Impfung vorbeugen kann, zu erhöhen, den Einzelnen zu schützen und so dazu beizutragen, einen hohen Gesundheitsschutz aller Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es wurde vereinbart, dass die Anträge nach Aussprache an den SIA überwiesen werden.